Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln und erste Info, ich bin erkältet, habe aber ganz äh, tollen Tee bekommen hier von meinem Gast heute, der wunderbaren Nessie Tausendschön. Hallo. Hallo. Ähm, <lacht> Endlich hat es geklappt, ich bin ja ganz lange an dir dran, aber du bist total äh, <lacht> beliebt. Ähm, ich ja naja, hab... halt viel unterwegs. Ja, aber ich war ja zwischenzeitlich auch in einem Programm das stimmt. Äh, und das war irre. Also das war, aber wir, da kommen Dankeschön. wir gleich drauf zu sprechen. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen gelesen, du bist in der nächsten Anstalt. Stimmt das? Das stimmt, das stimmt. Ja? Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, also, die haben ja mittlerweile, äh, man hat ja am Anfang Angst gehabt, irgendwie geschaffen, dies in diese Fußstapfen reinzuwachsen das und das stimmt. ist mittlerweile. Äh, wie findest du die Anstalt? Das würde mich interessieren. Ganz fantastisch. Ich finde, Max. Uthoff und, und der Klaus äh, von Wagner, die machen das toll. Ich habe mir jetzt auch in der Mediatheken in, in noch ein paar von den Folgen angeschaut. Ich finde das wirklich bewundernswert, wie die, wie die äh, wirklich alle vier Wochen ein neues Programm schreiben. Und äh, wirklich toll und, und richtig richtig themenbezogen und, und es ist witzig, es ist gut. Die haben äh, tolle Gäste. Ich bin begeistert. Und auch diese Ensemblearbeit. Also, ich, ich hätte nie gedacht, dass man Jochen Busse und Norbert Blüm in so eine Sendung einmal. Ich bin auch gespannt, was sie mit dir vorhaben. Du darfst wahrscheinlich noch nicht so viel verraten. Ähm, äh, ich, ich weiß ja selber noch nicht viel. Ich, ne? ich weiß das Thema, was ich aber bestimmt noch nicht sagen darf. Aber, <lacht> aber mehr weiß ich nicht. Ja. Schauen wir mal. Also, ich bin gespannt. Wir werden das. Äh, live miterleben. Wunderbar. Gerade auf diese Ensemblearbeit freue ich mich, also sowas mache ich auch gerne, improvisieren und, und, und auch, auch mit anderen Leuten spielen, was ich ja, wenn ich alleine unterwegs bin, nicht machen kann. Deshalb, ich freue mich wirklich sehr. Wunderbar. Das ist, also bevor ich zu der Künstlerin komme, äh, die andere Geschichte, die ich ganz toll finde, natürlich, ich bin ja gebürtiger Erlanger und jetzt wollte ich kurz mit der Studentin, na, sie tausend schön, mit der Ex-Studentin. <lacht> Äh, was studiert man in Erlangen? Ja, selbstverständlich äh, Theaterwissenschaft, Ibero-Romanische Philologie, äh, pff, Philologie und und äh, ich habe noch deutsche Sprachwissenschaft, Ibeo also Germanistik. Romanische Philologie. Das ist äh, spanische Literaturwissenschaft. Okay. Es war aber nur mein drittes Fach. Frage mich nicht nach Spanisch. Ich kann nicht mehr gut und und äh, ich habe den, äh, ich musste den Lazarillo de Tormes lesen und solche Sachen, Schelmenromane, aber aber das ist das dritte Fach, also das wird im Prinzip... Wow. Also was viele nicht wissen, die nicht aus Erlangen kommen, da ist ja eine tolle Theaterszene und, und auch äh, genau. Theater Garage. Fifty-fifty, da habe ich meine Jugend verbracht, das ja. Kabarett. Und, und da bist du wahrscheinlich auch gewesen immer. Ja, ja im Fifty-fifty, äh, äh, im Kino, wie hieß das Kino noch? Ähm, Lammspiele, Glockenspiele. Nein, irgendwas mit Glocken, irgendwas mit Spiel. Also jedenfalls... Äh, in, in, in, Schauburg. Auch nicht. Weiß, war nicht schlimm, schlimm, das fängt jetzt an. Dass ich die... ich frage auch nicht, wie lange das her ist. Gut, das also 70, <lacht> 80 Jahre her. Also es war eine schöne Zeit. <lacht> also, doch, Erlangen erinnere ich äh, mit, Also noch oft. Und äh, ich bin da immer mit, mit dem Motorrad hingefahren, weil ich 30 Kilometer entfernt wohnte mhm. als Studentin. Und ich bin da immer mit dem Motorrad. Ich hatte zuerst eine MZ. Und dann also eine Yamaha, einen soft Softshopper und bin immer äh, Sommers wie Winters mit dem Motorrad dahin gefahren. Das, also ich erinnere erlang mit viel frieren, ja. so um die Nieren geht okay. <lacht> <lacht> ähm, Wir sind jetzt hier in Köln, bei Köln natürlich verrate ich nicht für die Stalker, wo das ist. Aber wir sind jetzt in deinem Total, ich sagen, in deinem Büro. Büro, aber es ist ein, ein Prinzessinnen-Office, finde ich. Das also, ist so ich das. deine Meinung. Es ist ein Arbeitsbüro. <lacht> das ist das Büro tausend schön. <lacht> <lacht> und hier entstehen deine Programme, deine ganze Arbeit entsteht hier in diesem Raum. Nein, ich würde sagen, die Programme entstehen beim Rumfahren und Rumgucken, mit Menschen sprechen und und vor allen Dingen bei Fahrten in, im Zug oder im Auto. Aber hier schreibe ich es nieder. Mhm. Was, was mir irgendwo kommt und was ich mir notiert habe. Aber, aber die Ideen, die kommen von außen. Wie ist es, wenn man so ein Programm schafft? Jetzt muss ich mal ein bisschen fragen und du kannst aus dem Nähkästen ein bisschen plaudern. Ich habe jetzt dutzende Kabarettisten schon interviewt und ich erkenne sie nicht wieder wenn Sie gerade dabei sind, an Ihrem Programm zu schreiben oder ja. kurz davor sind, fertig zu werden. Das sind Nervenbündel. Hat nur einer oder eine gesagt, es wäre super einfach und, und er wäre oder sie wäre froh, ein Programm zu schreiben? Ich glaube nicht. Nein. nein. Wie, es ist eine wie, qualvolle Zeit. Wie, wie ist das? Man hat ja die Erfolge hinter sich und dann, was, was macht den Druck aus? Ja, die, die Erfolge, oder, die liegen ja hinter einem oder einer. Es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, jedes Mal ein sich in Frage stellen, ist die Quelle versiegt oder spudelt sie noch? Ist das weiterhin interessant für andere Menschen? Fällt mir was ein? Und also ich erinnere mich beim letzten Programm, bei die wunderbare Welt der Amnesie. Ich habe lange wirklich so gehadert und, und, und, und dachte, das ist alles hohl und flach zugleich, wenn das irgendwie äh, ginge. Also ich fand es alles schrecklich und ich dachte, nach 25 Jahren auf der Bühne immer noch dieses sich inkompetent fühlen, schlecht und, und, und nichts ist gut genug. Und äh, dann haben, haben wir geprobt, der Regisseur und ich, Thomas Köller, und, und der hat immer gesagt, Mensch, das ist doch super, mach, mach doch, das ist doch, das reicht, mach dir keine Sorgen, sorge dich nicht. Ich habe ihm nicht geglaubt. Mhm. Und ganz lange. Und jetzt ja, und irgendwann äh, nach der ersten Voraufführung, da wusste ich, die war eine Katastrophe, aber trotzdem wusste ich, es funktioniert. Und, und ich bin nicht der Wurm, den ich die ganze Zeit über beim Schreiben war. Also wenn man die so fragt, so entweder vor der Kamera oder in der Öffentlichkeit, dann sagen die cool, nee, das ist überhaupt kein Problem. Aber du redest ja offen darüber, dass das äh, Nee, das, das letzte Mal. Jedes andere zweite Mal ist ein bisschen einfacher. Mhm. Aber es ist bei mir in, in, jetzt in der Vergangenheit, wenn ich zurückblicke, jedes zweite Programm ist schwer zu erarbeiten. Also äh, sich wieder neu aufzustellen, sich neuen äh, Themenbereichen äh, zuzuwenden. Ähm, und jedes andere zweite ist wieder leicht. Also das nächste Programm wird mir leichter fallen, das weiß ich jetzt schon. Ich äh, habe auch schon die Hälfte. Ja? <lacht> Fast die Hälfte habe ich schon, glaube ich. ich. Ich war ja, es ist gar nicht lange her in deinem Programm und was mir sehr aufgefallen ist, ich. Äh, ich bin ja ein sehr fleißiger Kabarettbesucher. Ähm, mir ist aufgefallen, dass, du, dass es scheinbar so ein richtiges Handwerk ist und dass du tatsächlich mit dem Publikum spielst. Also da muss ich mal wirklich fragen. Du konntest abrufen jedes Gefühl, das du wolltest auf dieser Bühne und hast das sehr aktiv betrieben und alle haben mitgemacht. Wie, wie, wie funktioniert das? Das ist ein Glücksfall. Also das funktioniert nur, wenn man wach im Hirn ist. Also das hängt auch immer mit der biologischen Kurve zusammen. Also es gibt Tage, da bin ich nicht so, so offen für, für Dinge, die von außen kommen. Dann äh, ziehe ich es mehr durch. Und, und manche Abende, sind, da merke ich, ich bin sehr flexibel und frei und, und auch offen für das, was gerade passiert. Und dann gelingt was. Dann ent entstehen Dutzend Mal die Erwartungen des Publikums gebrochen. Und sie waren begeistert, das hat mich eigentlich fasziniert, Also dass, dass sie sagen, hey, jetzt geht diese Fahrt los und dann biegst du ab und es kommt wieder was ganz anderes und das fand ich, ähm, mich hat es gewundert, dass die Leute das so mitmachen, aber das ist wohl Handwerk, das, alle waren total begeistert, ich übrigens auch. Deswegen. Dankeschön, <lacht> ja. nee, also wie gesagt, das gelingt nicht immer, dass Echt? das einem alle folgen, aber, aber ähm wenn, wenn ich einen guten Tag habe, dann gelingt vieles und dann habe ich auch das Gefühl, ich könnte die miesesten Texte machen, wenn gutes Licht ist, guter Sound und ich gut drauf bin. Dann spielt das nicht so eine große Rolle. Mich interessiert immer bei Gesprächen, was, was die Motivation meines Gegenübers ist. Wie, wie schafft man das? denn? 25 Jahre dieses Handwerk zu betreiben. Habe ich mich neulich auch gefragt. Ich weiß, also ja, was treibt denn einen an? Man steht ja morgens auf und, und macht das, statt äh, eine Bäckerei zu haben oder ins ein Handwerk zu gehen oder so. Was treibt dich an, auf die Bühne zu gehen? Ich habe ja einerseits von der Qual berichtet, neue Programme zu machen, aber genauso die, die andere Hälfte äh, ist, ist auch eine Freude. Äh, äh, äh, dass wieder was Neues entsteht, dass das einem wieder was einfällt, ein neues Lied. Ich, zum Beispiel, wenn ich einen neuen Song geschrieben habe, äh, auch oft mit William, dann will ich den unbedingt machen und zu Ende machen, weil ich mich freue. Das ist, naja, das klingt äh, äh, eine Geburt. Also, es ist einfach, dann ist ein neues Lied in der Welt oder ein neuer Text ist in der Welt. Dann will man den auch fertigstellen. Oder ich will den fertig machen und komprimieren, so dass er so verdichtet ist, dass es, dass es ein, eine, eine Nummer wird und in irgendeiner Weise, Weise die, die Welt darstellt. Also meine Welt, aber auch das, was ich wahrnehme. Gebären ist gut. Gibt Siehst du einen Unterschied zwischen weiblichem und männlichem Kabarett? Oh ja, ja, sicher. Wo, wo sind die Unterschiede? Erst einmal haben Mann und Frau immer noch einen unterschiedlichen, einen unterschiedlichen Status in der Gesellschaft. Mhm. Und Humor hat auch immer was mit äh, sich über anderes, über andere Dinge oder andere Personen zu erheben zu tun. Und deshalb ist vollkommen mir einsichtig, wieso jetzt Frauen ähm, erst im Kommen sind äh, jetzt also dass, dass es immer mehr äh, tolle und und lustige F äh, Frauen gibt die die äh, auch Themen beackern die auch andere Leute interessieren also dass einfach mehr Publikum kommt zum Beispiel hier Caroline Kebekus äh, Lia augustina Tina Töpner da gibt es gibt tolle Frauen ich und es, es ist äh, wir haben einen anderen Humor also und auch andere Themen die über die berichtet wird mhm. obwohl jetzt Michael Mittermeier zum Beispiel auch ein Buch, über, über Kinder gemacht, äh, ein Buch und ein Programm nicht? Ja. über Kinder gemacht hat. Also die Überschneidungen äh, werden häufiger. Aber ich glaube schon, dass wir einen unterschiedlichen Humor haben, Männer hab, und Frauen. Ich habe darüber mit Anni Hartmann äh, bei einem Interview gesprochen. Und dann hat sie gesagt, ja, und, und das Publikum hat eher eine männliche Sehgewohnheit. Ob weiblich wie männlich im Publikum, es gibt so Sehgewohnheiten, und jetzt kombiniert mit dem sich erheben, erla er will das Publikum nicht, dass Frauen sich erheben. Was schätzt du? Doch, ich glaube schon in, in der letzten Zeit, auch wenn ich wenn ich so jetzt Sendungen wie die Ladies Night mit Gerbo Jahnke, die, wann hat das angefangen? Fünf Jahre gibt es die Sendung schon. Und am Anfang wurde das so ein bisschen belächelt. Ach, komm, das ist die Frauengeschichte. Die machen ja nur Windel, Menstruationskabarett. Und mittlerweile haben die super Quoten, die teilweise über etablierten Kabarettsendungen liegen. Und, und auch der, der Fankreis wird immer größer. Nicht nur Frauen gucken das, natürlich vornehmlich, aber äh, äh, äh, großer Erfolg. Deshalb, also ich glaube, das ist alles so im Kommen. Ja. Man kann ja nicht alles immer gleich haben. Also... Schön. ich hoffe, wir werden das miterleben. Also äh, auch in, in der Kabarett-Szene. Ich sehe ja immer die Programme der verschiedenen Häuser und äh, finde die Quote der äh, Kabarettistin ziemlich niedrig. Äh, kann es mir noch nicht erklären. Anni Hartmann konnte es mir ein bisschen erklären. Äh, ich würde mir mehr davon Die machen. Anni, ich glaube, so, ich glaube, wenn ich das jetzt, ich höre diesen, diesen Gedanken jetzt das erste Mal, aber ich kann das nachvollziehen, dass tatsächlich der Humor auch noch eher männlich als weiblich ist, also bei der Rezeption, auch im, im, im Theater, obwohl es meist die Frauen sind, die ihre Männer mitbringen, meistens. Ja, da ja, habe hab ich den Eindruck. Wie ist es, wenn man da auf der Bühne steht und merkt, da ist ein Typ, der wurde da hingeschleppt? Wie, wie erobert man den? Ich konzentriere mich nicht auf einzelne, ich bearbeite ja. das ganze Publikum als Masse. <lacht> Nein, und äh, äh, äh, also meist kriege ich sie, weil ich ja auch politische Texte drin habe und äh, ja, Gott sei Dank kein Menstruationskabarett mache. Äh, äh, meist schaffe ich es auch, auch die Männer äh, zu gewinnen, die mitgeschleppt wurden. Also die sind dann oftmals sogar relativ erstaunt. Ja. ja. Auch jetzt über Handwerk und auch über die, über die Musik der William. McKenzie, der, der äh, mit seinen Gitarren ähm, dabei ist und dann wenn er Slide-Gitarre spielt, dann schmelzen die Männer dahin. Ja. ja. Es ist, ähm, ich habe mich schon als Jugendlicher gefragt, wenn ich im fifty 50, 50 saß, was ist es, was da zwischen Publikum und Künstler läuft? Das ist wie, wie so eine Luft, die man einatmet, irgendwas ganz Besonderes. Ähm, ist es das, was du auch suchst, also diese permanente Beziehung mit dem Publikum? Ja, aber wie ich gesagt habe, das suche ich nur, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin flexibel. Mhm. Manche Tage sind einfach grauer, wenn es regnet oder beispielsweise, wenn, man, wenn ich müde bin, weit gereist bin, ist es natürlich schwerer, den, den Weltenleib auf die Bühne zu schleppen. Aber, aber wenn, wenn, wenn, wenn, wenn alles passt, ist es schön. Es ist schön, wenn es schön also, wenn's, ist. Es schön, es heißt ja, Künstler wollen geliebt werden vom Publikum. Willst du geliebt werden? Erstmal erst mal wahrscheinlich ja. Aber, aber es ist mir auch, ähm, auch eine Herausforderung, wenn ich merke, da ist jemand, nehmen wir mal an, mitgeschleppt und der hasst mich von schräg hinten links oder so. Und ich mhm. spüre das. Also mhm. Ich glaube, das ist ein Talent, was ich habe. Ich merke ungefähr... Ähm, also ich nehme wahr, wie weit ich gehen kann bei, mhm. bei kümmern, also bei unterschiedlichen Zusammensetzungen von, von Menschen, die, die gekommen sind in die Vorstellung. Und, äh, ähm, und ich spüre manchmal, also von Männern erstmal Skepsis oder sowas und dann schaffe ich es aber schon äh, meistens würde ich sagen, sie dahin zu ziehen, dass ihnen das Programm gefällt und, und, und dass sie klatschen, applaudieren. Also Vielleicht kriege ich es auch manchmal nicht mit, dass es nicht so ist, aber, aber so ein Gefühl habe ich. Also das, das nehme ich wahr. Nach äh, so einem langen Bühnenleben, was sind die Dinge, die einen inspirieren? Ja, auch andere, äh, andere Künstler, Theatermusik. Ich kann mich in, in, in Musikkonzerte setzen, symphonische, und, und die Augen schließen. Und dann ähm, wirkt die Musik. Und an mir ziehen Bilder vorbei oder auch Ideen. Ich habe plötzlich Ideen, wenn ich was sehe und denke, oh, und plötzlich kommt mir eine ganz andere Idee. Idee also Kreativität schafft andere Kreativität. Also, mhm. ist also gegenseitiges Befruchten. Ja, das ist ein Befruchten. Das, ich habe gehört, du warst jetzt auch vor kurzem auf einem Konzert. In Berlin? Ja. Erzähl mir bitte davon, das fand ich witzig. Ich, äh, ich war bei der bei der äh, die WDR Big Band, hat zusammen mit einem äh, äh, amerikanischen Jazzsänger Kurt Elling, der mein Lieblingssänger ist, äh, äh, zum 25-jährigen Mauerfall ein Konzert gegeben und das ganze hieß Freedom Songs. Mhm. Und ich hatte auch die Gelegenheit äh, in Köln die Probe miterleben zu dürfen. Das war sehr interessant, also wie präzise die üben und, und wie sie proben. Und <lacht> aber in Berlin hat das nicht gelangt. Die wurden ausgebucht. Und, äh, du und sagst, einen der besten einen der Ich Meiner Meinung nach ist es der beste Jazzsänger der Welt, äh, technisch unerreicht. Und das ist ein toller Sänger. Und, äh, aber nicht er wurde, wurde ausgebucht, sondern äh, eins der, eins der äh, Stücke. Da habe ich gleich mehrere Fragen. Also wie ist es für eine Künstlerin, die permanent vor Publikum steht, per permanent so viel Beachtung und Liebe bekommt, die Rollen zu tauschen und quasi, wenn ich so sagen darf, einen, einen Künstler anzuhimmeln für, für einen Moment? oder? Ähm, ja, den habe ich tatsächlich ja. angehimmelt als Sangesgott, den Kurt Elling. Äh, der hat mich auch in höchstem Maße inspiriert. Also ich habe den zum ersten Mal, ich glaube, zwei 10 oder zwei elf bei den Leverkusen Jazztagen live gesehen und ich war wie bezaubert und und der hat mich der war eine Weile meine Muse mhm. also seine Musik hat mich glücklich gemacht und ich habe dann auch ich habe wieder Gesangsunterricht genommen nicht dass ich das Gefühl gehabt hätte ich werde irgendwie irgendwann auch nur mal halb so gut wie Kurt Elling nein einfach der hat mich inspiriert der der hat mich freudig erregt auch wenn ich meine Gesangsübungen gemacht habe. Und seitdem ähm, singe ich mich auch jeden Tag ein. Also ich übe fast jeden Tag. Und auch vor den, vor den Auftritten singe ich mich immer ein. Und ich habe seitdem bessere Laune. Ja? Das ja, ist, äh das ist wie, ich vermute auch, gymnastische Übungen. Sport lockert auch auf, macht glücklich. Und genauso funktioniert das auch mit Gesangsübungen. Und das ist eigentlich auf Kurt Elling zurückzuführen und eine ganz tolle Gesangslehrerin, die ich habe und auch einen wunderbaren Logopäden. Und wenn man im Publikum sitzt und dann wird der Ausgebot, was ist das für ein Gefühl? Erstmal Mitgefühl als Künstlerin? Ja, man fühlt ja. schon mit. und weil, Vor allen Dingen, weil die überhaupt nicht wussten, also der Dirigent äh, äh, und auch der Kurt Elling, der Sänger, wieso, was da jetzt passiert ist. Die wurden nicht wegen der Musik ausgepfiffen, sondern es war einfach zu flach, textlich und musikalisch zu flach für die Berliner. und vielleicht, Du sagtest, Berliner, sie sind verwöhnt. Ja, die Berliner sind eindeutig verwöhnt für jemanden wie mich, der immer 40 Kilometer fahren muss oder 50 Kilometer, hm. um ein Coverit-Programm äh, zu bekommen. Und die, die haben das halt vor der Haustür. Und dann können ja. die auch mal ein buhen. Ja. Und plötzlich war ich unglaublich dankbar, dass mir das noch nie passiert ist. Weil ich habe mir vorgestellt, was würde ich denn machen, wenn ich vollkommen überraschend äh, äh, während ich denke, das ist in Ordnung, was ich mache, ausgepfiffen oder ausgebuht werde. Und es stehen Leute auf und gehen raus. Protestierend sind die rausgegangen. Und ich äh, bin ganz dankbar, dass ich in Berlin noch nie <lacht> ausgepfiffen wurde. <lacht> ähm, was kommt auf uns zu? Also wir, wir haben jetzt äh, über Vergangenheit geredet, über Aktuelles, aber war, ja, hat man da noch so total andere Pläne noch für die Zukunft? Ja, ich habe äh, irgendwann einmal vor, das traue ich mir jetzt noch nicht zu, da müssen vielleicht noch zwei, drei Jahre ins Land gehen, einmal einen ein Monolog, also ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Zu bringen. Ich habe auch schon ein Thema, äh, einen, einen Titel, aber das möchte ich nicht sagen, sonst ist der Titel schwupps dich weg. <lacht> äh, also das ist eine Herausforderung, das muss ich auch mit jemandem machen, äh, mit jemand anders, dass man sich be befruchten kann beim Schreiben. Weil ich bin keine sehr fleißige Schreiberin und, und äh, ähm, aber wenn ein Termin da ist und jemand anders, dem, wo man sich Bälle zuwerfen kann, ich glaube, dass dass ich dann das noch besser könnte. Das ist eine Herausforderung. Ja. Und ansonsten mache ich äh, im nächsten Jahr im 2015 sind im August die ersten Vorführungen äh, eines neuen Programmes, welches Knietief im Paradies heißen wird. Und das ist schon. Naja, ich würde mal sagen, knapp zur Hälfte habe ich Texte. Ich weiß nicht, welches, welche, welche von diesen Nummern es ins Programm dann schafft, aber ich bin nicht ganz materiallos. Also ich habe Themen, das ist ja auch ein, eine schöne Spanne, also zwischen Knietief in der Scheiße und Mitten im Paradies, das zu, zu bestücken mit, mit, äh, mit Texten, mit Texten. Sven, ja, du mit hast ja eine, eine, man weiß ja auch nie, ist das eine Liedermacherin, eine Kabarettistin, eine politische Kabarettistin? Es ist das ein ziemlich buntes Programm. Wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder, ne? Ja, ich hoffe es. Ja, das ist. Wenn mir genügend einfällt. Bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich, äh, ich auch. <lacht> ich äh, stelle immer äh, zum Schluss, nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Erster Begriff ist Liebreiz. Liebreiz. Mhm. Und wie viel soll ich dazu sagen? Also das da fällt mir ein, bist... äh, äh, Prinzessin, äh, Charme, äh, Positivität, äh, also mit, mit Sonnigkeit durchs Leben gehen. Mhm. Zweiter Begriff, Wollust. Ein wunderbares Wort. Und wo, jetzt, wo du sagst, da kann man ein, ein, ein schönes Lied von machen, äh, äh, von machen. Ja. Äh, äh, äh, einen schönen Text ja, Wollust, äh, sexuelle, äh, sexuelles Begehren äh, en gros. Also ja, Todsünde. Mm -mm. <lacht> ähm, der dritte Begriff ist Köln. Ja, das hat lange gedauert, bis ich warm geworden bin mit dieser Stadt, aber jetzt äh, äh, liebe ich sie sehr. Also äh, Köln, denkt man ja immer diese rheinische Fröhlichkeit. Mh. Also, ähm, ja, es dauert ein bisschen auch, bis man als Norddeutsche, ich komme aus Hannover, äh, mit einer Stadt wie Köln warm wird, aber vielleicht geht das Menschen in Hamburg oder Berlin auch so. Also ja. Köln ist die Ferne. Für manche, ja, ja für manche, für manche nicht. Dankeschön dass du dir die Zeit genommen hast und für dieses Gespräch und ich hoffe, wir sehen, wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich auch. Und ja, und viel Erfolg weiterhin. Also ich erlebe dich wahnsinnig lebensfroh, lebenslustig und du, manchmal bist du nachdenklich und kurz danach kommt... Dann hast auf, du eine gute Phase erwischt. <lacht> du <lacht> nee, und deine Phase, also dann habe ich dich immer nur in einer guten Phase erwischt bisher, Da habe ich echt Glück gehabt. Ja, das ist ja doch. Das die Melancholie hört auch dazu zum Nehmen und die ist immer wieder da. Und gepunktet hast doch sowieso, weil du auch Sammeltassen hast und ich sammle dir. Ja bekanntlich. Dankeschön. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast, das sagt uns die liebe Nessie, ist Tilo Seibe. Dankeschön und ich freue mich sehr bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Ja.